Up. Ja, das ist ein äh, recordeder Live Auftritt mit ein bisschen Live Auto Tune. Yeah. Und ja, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß. check den Original -Song auf Spotify. Der ist extrem geil geworden. Beat is self made. Die Vocals sind self made. Yeah. Ja, alles ist self-made Ja, und, ähm, ja, ich bin sehr stolz drauf Sehr happy mit dem Song Die Cover ist auch mega cool geworden Das ist dann äh, Photoshop-Ebenen-Massaker -Ebenen Und ja ähm, ich werde den jetzt live Für euch performen, in einem One-Take-Mandley Dann würde ich sagen, Oh, <laughs> Schon immer gut, wie du bist Bitte bleib da, lass dich nicht abbringen von deinem Weg. Ja, die Menschen, die hassen, sie sehen nicht klar. Du hast es im Kopf, dass was du so bist. Du wirst auch sein All diese Normen sehen in einer Zeit. zeig dich der Welt und du wirst ja nicht frei sein. Kein Informatik-Experte, doch ich weiß, es gibt viel mehr. Gib ihn weg, meine Welt, nicht binär. Ich versuch's zu erklären, das ist gar nicht so schwer. Ist so viel mehr als das, was du so über dich weißt. Die schwarz oder weiß. Menschen waren schon immer fast Und ich denke dafür, dass es das immer so bleibt. Why, why are you Das ist so unmännlich, reiß dich zusammen, wenn keine Frau will so etwas bei dir sehen Wer hat dich gefragt, was du sagst, es wäre mit mir nicht okay Lieber haltet doch gerne ein Problem, du weißt ja gar nicht, was dir hier zu so entgeht Bescheid dich oh, meine Damen, die Skittles Was ich versuch zu vermitteln, gender expression hat niemals ein Limit ah, entdecke dich neu Wer ich hab verändert hat gar nichts, ich zeige ihr wie es so läuft Der Körper kann männlich sein, mag nicht sein, doch das spielt echt keine Rolle Wie du dich siehst, ist das erzählt, wie es auch immer sein sollte ja. Wenn man dir sagt, dass es sei, du bist so geboren aber Verständnis, sie wurden halt anders erzogen Es liegt an dem Individuum, dafür zu kämpfen, dass jeder hier reinpasst das ist nicht immer einfach, doch wir schaffen das alle gemeinsam. Es ist egal, du dich läppelt, auch wenn manche Julis hate. Bleib dir selber bitte treu, dann erfüllst du mich nicht stolz. Also, hier sind die Falken, es dann viel über dich aus, viele Menschen zu hassen. Das Motto sollte immer sein: Leben und Leben lassen. Ich meine, das trinne ich meine. Lass uns was daraus machen. Fucking deal with it. This is queer love Fucking deal with it. This is queer love Girl. track of Spotify yeah.